Wir sind von der Expedition für das Wissen. Ich heiße Lotte. Ich bin Julia. Ich bin Thomas. Ich bin Dominik Kai. Ja, wir ähm, sind zwar startklar, fast startklar, aber die Welt ist es noch nicht. Und, und darum ähm, müssen wir uns noch einen Moment gedulden, aber wir werden bald kommen und eure Fragen sammeln. Bis dahin. Tschüss.